Herzlich willkommen zu Ausnahme und Zustand. Wir hoffen, dass ihr gestern einen kämpferischen 8. März hattet. 8. März, der Internationale Frauenkampftag. 1911 wurde er von der Sozialistin Clara Zetkin ins Leben gerufen, damit die proletarischen Arbeiterinnen einen starken Aktionstag für das Frauenwahlrecht hatten. Wir haben jetzt 103 Jahre Frauenwahlrecht, aber es ist noch nicht alles optimal. Frauen arbeiten überdurchschnittlich im Niedriglohnsektor, in schlecht bezahlten Berufen, in der Pflege und leisten zu Hause noch unbezahlte Sorgearbeit. Frauen sind überdurchschnittlich von Altersarmut betroffen und ihnen gehört weltweit nur ein Prozent des Eigentums. Wie haben sich Geschlechterverhältnisse in der Corona-Krise verändert? Darüber wollen wir heute mit Professor Dr. Sarah Speck von der Uni Frankfurt diskutieren. Sie ist Soziologin und Geschlechterforscherin, forscht aber auch zu sozialer Ungleichheit und Milieus. Schön, dass du da bist im Zoom. Können wir sie sehen? Herzlich willkommen. Hallo, danke. Äh, ja, Sarah. Kürzlich ist eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung erschienen, die belegt, dass sich äh, der Anteil der Familien, in denen die Frau alleine die Kinderbetreuung übernimmt, in der Corona-Krise verdoppelt hat. Also schon vor Corona hat in 59 Prozent der Familien überwiegend die Frau die Kinderbetreuung übernommen. In 31 Prozent der Fälle teilten die Eltern sich die Betreuung in etwa gleich auf. Und äh, der Anteil der Mütter, die das allein übernehmen, ist eben von 8 auf 16 Prozent gestiegen. Und in der Tendenz ergibt sich ja dann, dass Paare, die sich die Sorgearbeit teilen, dass auch in der Pandemie tun, aber da, wo vorher schon ein Ungleichgewicht bestanden hat, hat es sich nochmal verstärkt. Welche langfristigen Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse befürchtest du durch die Corona-Pandemie? Ja, das ist eine komplexe Frage, die du ansprichst, also die ganz verschiedene Facetten erstmal hat, aber vielleicht bleiben wir erstmal bei dieser Verteilung von Sorge zu Hause. Also du hast diese Studie zitiert, das ist nicht die einzige Studie, es gibt mehrere quantitative und qualitative Studien und Untersuchungen, die genau das ähm, sich angeguckt haben. Ich habe auch mit meinem, mit meinem Team ein bisschen dazu geforscht, also wir haben auch Interviews geführt, ähm, weil das natürlich erstmal eine sehr spannende Frage ist, jetzt rein aus soziologischer Perspektive, was passiert eigentlich, wenn das gesamte Leben ins Private verlagert wird und alle zu Hause bleiben äh, sollen? Ähm, das Spannende ist ja wirklich, dass, äh, dass ein Großteil der Arbeiten oder anders gesagt, also wir haben sowieso immer diese Frage häuslicher Arbeitsteilung, die ist deshalb nochmal zugespitzt und deshalb ist diese Studie auch aufschlussreich, aber ich glaube, man muss sich nochmal klar machen, was das eigentlich bedeutet. Ähm, äh, weil eben sozusagen über das normale Maß an Haus- und Sorgearbeit, was wir zu Hause haben, im Kontext der Pandemie viel, viel mehr Arbeiten anfallen. Weil wenn alle zu Hause sind, müssen viel mehr Mahlzeiten gekocht werden, muss, äh, wird, werden die Wohnräume viel, viel mehr genutzt, es muss mehr geputzt werden. Äh, und wir haben im Kontext der Pandemie gesehen, in welchem Ausmaß eigentlich im Zuge der letzten Dekaden und der Neoliberalisierung der Gesellschaft ähm, wie viel ähm, äh, an Sorgearbeit kommodifiziert wurde, also warenförmig gemacht wurde und was alles wir inzwischen ins Außen ver verlagert haben. Und das mh, ist zum Teil aber auch institutionalisierte Kinderbetreuung etwa, aber auch zum Beispiel der Coffee-to-go, das Essen, was man sich unterwegs holt oder oder. Und das alles ist nun ins Private verlagert worden und dass dieser, diese, dieses, diese Mehrarbeit, die, die zu Hause anfällt, natürlich auch massiv durch die Kinderbetreuung und das Homeschooling, ähm, dass die zu ungleichen Teilen abgetragen wird, das ist für die Geschlechterforschung erstmal überhaupt nicht überraschend, leider. Wir sehen da drin einen, einen Krisenmechanismus, der ganz typisch ist, äh, äh, den wir auch historisch aus ganz mh, vielen Krisen kennen, äh, ökonomischen Krisen und auch global aus ganz unterschiedlichen Kontexten, dass Frauen, ähm, äh, also weiblich sozialis sozialisierte Personen diese einspringen, gewissermaßen den Alltag am Laufen halten und eben einen Großteil dieser Sorgetätigkeiten übernehmen. Das hat unterschiedliche Gründe, über die können wir auch noch sprechen. Du hast jetzt gefragt, was das für Auswirkungen hat. Auch da, wie gesagt, da müsste man, glaube ich, unterschiedliche Dinge benennen, zum Beispiel welche, Fragen das auf, welche Auswirkungen das auf berufliche Wege und sowas wie Karrieren, aber auch eben überhaupt die berufliche Gestaltung hat. Aber eben auch auf den, aus Private. Und vielleicht um da erstmal zu bleiben, wenn solche Momente der Retraditionalisierung, wird das ja oft genannt, wie treffend der Begriff ist, darüber kann man streiten, aber solche Momente greifen, dass eben Frauen diese Arbeit sehr viel mehr übernehmen, dann ist das ein Aspekt da drin, scheint mir relevant zu sein, nicht nur eine Momentaufnahme, sondern wir haben es ja mit einer sehr langen Pandemie zu tun. Wir beschäftigen uns seit einem Jahr damit und es wird auch absehbar noch so bleiben, sondern da werden natürlich bestimmte Routinen, Praktiken, Selbstverständlichkeiten eingeübt, die auch danach für die häusliche Arbeitsteilung sicherlich äh, bedeutsam sind. Äh, da werden auch ähm, bestimmte Modelle gelebt, die für Familien mit Kindern etwa auch äh, relevant sind, also was ist das, was gezeigt wird, was im Alltag gelebt wird und eben das, was äh, erreicht wurde in, in, in den letzten Dekaden an Umverteilung innerhalb der häuslichen Arbeit. Und hier dürfen wir keinerlei Illusionen unterliegen. Ähm, dazu vielleicht nochmal spät, äh, später. Aber es ist natürlich etwas aufgebrochen. Also in heterosexuellen Beziehungen beteiligen sich Männer mehr an Sorgearbeit. Ähm, da scheint es so zu sein, dass sich gerade wieder eben in äh, statistisch zeigt, sich das etwas zurückdreht. Auf welche Weise zurückdreht, äh, dreht, äh, auch darüber können wir nochmal weiter reden. Aber das ist, glaube ich, ein auf jeden Fall problematischer Aspekt. Und wenn man sich das jetzt auch mal konkret macht, zum Beispiel am Homeschooling, wenn sich vor allem eine Person mit dem Homeschooling beschäftigt, also mit diesen ganzen Fragen, die mit Schule verbunden sind, dann wird das auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich dazu führen, dass die, dass diese Aufgabe eher bei einer, in den Händen der einen Person bleibt. Das ist eine sehr gute Überleitung, denn die Schulschließungen und Kitaschließungen wurden ja sehr kontrovers auch debattiert und dann wurde quasi angenommen, okay, man kann jetzt die Schulen zumachen und die Kitas und die Eltern betreuen dann selbstverständlich die Kinder zu Hause, unterrichten die Kinder zu Hause und vielleicht ist das aber auch gar nicht so einfach möglich, weil Eltern eben einen Job haben, der gar nicht im Homeoffice möglich ist, oder gar nicht Kinder im ähm, Unterrichten können. Wie hätte man das familienfreundlicher und feministischer lösen können? Die Schulschließungen und die Kitaschließungen. Ich bleibe erstmal auch, also ich sagen, bevor wir jetzt noch mal diese ganzen politischen Fragen, die du ja sehr konkret adressierst, ähm, besprechen, möchte ich mich erst noch mal einen Moment zurückziehen auf meine Rolle als Soziologin. Ähm, Genau, mit diesen Kita- und Schulschließungen, die ja als Maßnahme erstmal ergriffen wurden, weil versucht wurde, eben alles Mögliche erstmal einzuschränken und in den häuslichen Rahmen zu verlagern. So nachvollziehbar das ist, so problematisch ist es. Es wird ja von Eltern gleichermaßen wie von Institutionen problematisiert die Arten und Weisen, was das bedeutet, auch natürlich der sozusagen Flickenteppich, die unterschiedlichen Regelungen und so. Aber es wurde erstmal sichtbar, wie so vieles in der Krise plötzlich sichtbar wurde, wurde auch sichtbar, was eigentlich, also die Absurdität dieser diese pädagogische und hoch anspruchsvolle Arbeit von Lehrern und Lehrerinnen plötzlich ins Private zu verlagern und um zu erwarten, dass die Eltern es machen. Das ist in keiner Weise gut gelöst worden, hat zu vielen, vielen Überforderungssituationen geführt und natürlich dazu, auch das sehen wir, dass ähm, zahlreiche Kinder abgehängt werden, dass ähm, es zu einer Vergrößerung sozialer Ungleichheiten äh, kommt, dass natürlich ganz zu schweigen von Gewalt im häuslichen Rahmen gegen Kinder und so weiter und natürlich Menschen vollkommen ungleiche Bedingungen zur Verfügung stehen, wie du es auch benannt hast, dieses Homeschooling und die Kita und Fürsorge ähm, zu, ähm, zu organisieren. Ähm, die Sekunde, ganz kurz. Okay, ich soll mein Mikro nach vorne halten. Ist das besser so? Ich hoffe. Mhm, man versteht dich besser. Super. Ähm, genau, also das ist hochproblematisch. Ich finde, ich finde es schwierig, mich in die Rolle aufzuschwingen, derjenigen, die sagt, auf diese Weise hätte man Schule organisieren müssen, um diese Effekte abzufedern. Ich glaube, dass natürlich, es wurde vielfach debattiert über die Frage Schulöffnungen, Digitalisierung, ähm, mangelnde Bereitstellung der Infrastruktur und so weiter. Ich finde, es, also ich finde es sehr schwierig, es ist überhaupt nicht meine Expertise in diesem Bereich, in diesem pädagogischen Bereich etwas zu sagen. Ich kann etwas sagen aus soziologischer Perspektive, aus der Perspektive sozialer Ungleichheit, aus geschlechtstheoretischer Perspektive und aus feministischer, politischer Perspektive. Und die sieht vor allem erstmal, das ist, glaube ich, ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, wenn ich auch gesagt habe am Anfang über, ähm, was wird sichtbar und unsichtbar im Kontext der Krise. Im Kontext der Krise wird sichtbar, in welcher Weise unsere Gesellschaft Sorgearbeit in einem ganz weiten Sinn entwertet, hat in ihrem Normalzustand immer und auch jetzt entwertet. Also wie wenig eigentlich in den Blick gerät, was diese ganzen Tätigkeiten und darunter fallen in einem weiteren Verständnis von Sorgetätigkeiten eben nicht nur die häusliche Arbeit, sondern auch ähm, Tätigkeiten im ganzen Bereich von Gesundheit und Pflege, aber auch im Bereich eben von Kinderbetreuung, Schule, pädagogische Tätigkeiten etc. In welcher Weise jetzt damit umgegangen wird, zeigt davon, wie wenig wertgeschätzt ähm, diese Tätigkeiten gesellschaftlich werden und wie ungut damit umgegangen wird. Und soziale Effekte werden einfach in Kauf genommen. Das ist total problematisch. Und auf eine feministische Agenda gehört, genau diese Zusammenhänge zu thematisieren und zu problematisieren und andere Vorschläge zu machen. Und stelle gern lauter Fragen, um noch mal weiter in die tiefere, äh, tiefer in die Materie zu gehen. Aber genau, das wäre meine erste Antwort darauf. Ja, wow, vielen Dank. Ähm, als Soziologin, gibt es denn schon belastbare Zahlen, dass Frauen zum Beispiel beruflich jetzt stärker zurückgefahren äh, haben oder ihre Karrieren eben stärker zurückgefahren haben, sich vielleicht mehr Urlaub genommen haben, vielleicht Stunden reduziert haben bei ihren Jobs, um eben zu Hause die Kinderbetreuung gewährleisten zu können? Weil du hast ja angesprochen, dass die Studien äh, belegen, dass es ähm, wie auch vor der Corona-Krise schon die Sorgearbeit Mehrheit an den Frauen eben hängen bleibt in heterosexuellen Partnerschaften? Ähm, ja, also genau, diese Studien gibt es. Die, die Studien zum einen, die belegen, dass Frauen ihre Erwerbsarbeit im letzten Jahr zurückgestellt haben, um die anfallende care zu Hause zu übernehmen. Ähm, äh, die, die Studien gibt es äh, in jedem Fall. Also die sozusagen, das hat dann partnerschaftlich in heterosexuellen Paaren oftmals die Logik, dass argumentiert wird, derjenige, der mehr verdient, Wer ist das wohl? Ähm, typischerweise sind das äh, Männer in heterosexuellen Konstellationen, nicht nur allerdings. Es gibt eine steigende Zahl von Familienernährerinnen, aber sagen wir, in den typischen quantitativ ähm, ähm, höheren, äh, in der höheren Zahl von Partnerschaften verdient der Mann das Haupteinkommen, dessen Berufsarbeit gilt als ähm, wichtiger. Frauen haben selbstverständlich gewissermaßen ihre Berufsarbeit zurückgestellt. Das hat natürlich Auswirkungen auf ähm, Berufsverläufe, weitere. Stufen in der beruflichen Entwicklung, möglicherweise Karriereentscheidungen. Ich finde, das kann man ganz plakativ machen an, ähm, äh, am Fall der Akademikerinnen, der Wissenschaftlerinnen. Ähm, da ist sehr, sehr früh schon, ich glaube, das war im April, ähm, wurde skandalisiert. Da hatten HerausgeberInnen von akademischen Journals, diejenigen, die sich mit Unis nicht auskennen, äh, sollten wissen, dass ähm, die Zahl der Publikationen Artikel relevant ist und wo man publiziert und einreicht und so. Das ist für äh, das berufliche Vorkommen, Fortkommen und vor allem für eine Entprekarisierung, also nicht Politik der Entprekarisierung, sondern für die eigene Entprekarisierung wichtig, also überhaupt auf eine unbefristete Stelle zu kommen. Ähm, jedenfalls haben, haben HerausgeberInnen von internationalen Fachjournals ähm, nach dem ersten oder im Zuge des ersten Lockdowns thematisiert, Obacht, so etwas haben wir noch nie gesehen, ähm, die Zahl also das Verhältnis von eingereichten Beiträgen von Frauen und Männern, dass die, die Zahl eingereichter Beiträge von Frauen signifikant runtergegangen ist. Und das Beispiel, finde ich, veranschaulicht sehr, wenn man sich deutlich macht, dass das eben so eine wichtige Währung im beruflichen Fortkommen ist, dass diese Pandemie, das sind jetzt nicht ein paar Wochen oder Monate, wo man halt mehr zu Hause zu tun hat, sondern das hat Auswirkungen auf Berufsverläufe. Das ist aber eine sehr elitäre akademische sozusagen Perspektive. Viel drastischer, finde ich, die Frage, wenn man sich anguckt, die ökonomischen Folgen äh, jetzt der Corona-Pandemie. Ähm, äh, die meisten der ZuschauerInnen werden wissen, dass ähm, äh, die Anzahl von prekär Beschäftigten ähm, in Deutschland sehr hoch ist ähm, und äh, äh, vor allem auch MinijobberInnen ähm, äh, zum großen Teil weiblich sind ähm, statistisch. Und zum Beispiel bei Minijobs, also es wurde ja im Kontext der Krise viel über Kurzarbeit reguliert und gerade bei Minijobs gibt es so ja etwas wie Kurzarbeit nicht. Das heißt, sehr viel mehr Frauen sind erstmal von Jobverlust und ökonomischer... Ähm, Existenzangst ähm, betroffen durch die Pandemie, weil diese ganzen Branchen, ähm, das Gastrogewerbe etc. sehr stark auch auf innen baut äh, und diese ganzen Dienstleistungsgewerbe, die jetzt ähm, stillgestellt sind seit Monaten, treffen vor allem beruflich Frauen. Das heißt, dass wir ähm, äh, einerseits diese Frage häuslicher Belastung der Sorgearbeit haben, aber auch die Frage, was heißt das für, äh, für äh, die ökonomische Situation die bedeutet natürlich nicht nur Geld haben, sondern auch zunehmende Abhängigkeit im Privaten. Also all diese Fragen, die wir seit äh, aus feministischer Perspektive seit sehr, sehr langer Zeit diskutieren. Mhm. Habe ich deine Frage beantwortet? Äh, ja, ich würde aber trotzdem auf einen Aspekt äh, noch mal eingehen. Und zwar, ähm, du hast gesagt, dass äh, Frau, äh, Männer erstmal also in der überwiegenden Mehrzahl dann die Hauptverdiener einer Familie sind und das wird dann immer so natürlich argumentiert. Ja, die Frauen, die bekommen die Kinder und dann bleiben sie erstmal zu Hause, um die Kinder sozusagen zu versorgen und die Männer machen eben beruflich einfach so weiter. Und deshalb ergibt es sich ganz organisch. Das ist ja das Narrativ, das wir haben. Aber du hast auch 2015 ein Buch veröffentlicht mit äh, Cornelia Koppitsch, wenn der Mann kein Ernährer mehr ist. Und da untersucht ihr in verschiedenen Milieus auch heterosexuelle Partnerschaften, in denen die Frau die Hauptverdienerin ist. Und ich habe das Buch gelesen, ich kann es sehr empfehlen. Ähm, zu welchen Schlüssen seid ihr da gekommen, was die Verteilung der Sorgearbeit anbelangt, wenn die Frau die Hauptverdienerin in der Familie ist? Da müsste es ja eigentlich andersrum sein, oder nicht? Das stimmt. Ähm, danke für die Buchempfehlung. Ähm, ja, also wir haben herausgefunden, eben in einer milieuvergleichenden, qualitativen Untersuchung, dass es tatsächlich so ist, dass in einer Vielzahl, jetzt argumentiere ich qualitativ, ich meine es aber nicht quantitativ, ähm, dass es tatsächlich so ist, dass bestimmte Muster sich trotzdem fortsetzen, auch dann, wenn die Frau das Haupteinkommen verdient. Also auch in, in Paaren, heterosexuellen Familien, mit Familienernährerinnen übernehmen Frauen in, den, in sehr vielen Fällen den Großteil der Haus- und Sorgearbeit. Und zwar selbst äh, Paar, bei Paaren, die eigentlich einem gleichberechtigten ähm, partnerschaftlichen Anspruch folgen. Also die selber von sich sagen, sie machen 50-50 und teilen sich die Sorgearbeit auf. Das ist deshalb nochmal wichtig zu sagen, weil wir sehen daran, dass es sozusagen das Bekenntnis oder die Einstellung, wir teilen uns das, oftmals nicht mit der Realität und den tatsächlichen Praktiken, die so vollzogen werden im Alltag, übereinstimmen. Das haben wir in dieser Studie sehr deutlich gesehen, dass wenn man ganz genauer hinguckt und auch genau nach der Aufteilung fragt, die ganzen Tätigkeiten abfragt, aber auch sozusagen verschiedene Beziehungsdynamiken mit einbezieht, die so ein bisschen kaschiert werden von Paaren, dann sieht man, dass eben vor allem auch das Management der ganzen Haus- und Sorgearbeit und viel ähm, dieser häuslichen Arbeitsteilung, äh, dieser häuslichen Arbeit und der Fürsorge für Kinder und des sich Kümmerns äh, in den Händen der Frau bleibt. Das hat unterschiedliche Gründe. Äh, einer davon ist, ähm, dass, ähm, dass in unserer Gesellschaft weiterhin Männlichkeit so stark an entweder beruflichen Erfolg oder berufliche Selbstverwirklichung oder Autonomie gebunden ist. Also dass trotz auch wenn wir es mit neuen Männlichkeitsbildern zu tun haben, trotzdem in der Konstruktion von Männlichkeit, in der Art und Weise, wie wir Männlichkeit denken, in Idealvorstellungen von Männlichkeit, ähm, äh, diese ähm, Zuschreibung noch fortwirken und Frauen dann gewissermaßen, um den Statusverlust ihrer Männer abzuwenden, weil sie ja schon mehr verdienen, eher bereit sind, die Sorgearbeit mehr an Sorgearbeit zu übernehmen, als sozusagen die Beziehung zu gefährden, das Selbstbild zu, zu, zu gefährden. Aber auch, weil sie es selber auch attraktiv finden, einen irgendwie, einen Partner zu haben, der beruflich sich selbst verwirklicht, seinen Interessen nachgeht. Und gerade auch in diesen selbstverwirklichen, urbanen selbstverwirklichen, Selbstverwirklichungsmilieus ähm, gelten Hausmänner eher als unattraktiv. Das ist das sehr, ähm, sozusagen pessimistische Ergebnis unserer Studie, eines der pessimistischen Ergebnisse. Es gibt auch ein paar optimistisch stimmendere und welche sind die optimistisch stimmen, äh, die uns optimistisch stimmen können? Und gibt es da eine Klassendimension? Weil du hast jetzt schon dieses Selbstverwirklicher-Milieu, hast du es, glaube ich, gerade genannt, angesprochen. Ähm, also gibt es da eine ähm, ne Klassendimension, wenn zum Beispiel Paare auch beide arbeiten müssen, um eben über die Runden zu kommen und sich das dann ganz organisch teilen vielleicht? Also es gibt... Ähm also in, ähm, in traditionellen Milieus ist es ebenfalls so, dass die Frauen ähm, trotz des Mehrverdienstes, ähm, also traditionell orientierten Milieus, ähm, trotz ihres Mehrverdienstes mehr Hausarbeit übernommen haben, beziehungsweise zum Teil auch die Männer da ganz pragmatisch einspringen mussten. Aber eigentlich trotzdem das Idealbild, das der Ernährerehe, der männlichen Ernährerehe, äh, vorherrschte und das sozusagen auch angestrebt wurde, perspektivisch durch den Jobwechsel. Aber es gab auch Milieus, die haben wir, ähm, oder ein, ein Paare aus einem Milieu, das wir familistisches Milieu äh, genannt haben, wo tatsächlich eher so etwas wie ein Rollentausch stattgefunden hat. Also Männer sehr viel mehr Haus- und Sorgearbeit übernommen haben, als klassischerweise üblich, sich möglicherweise auch selber als Hausmänner äh, beschrieben haben. Und das war deshalb möglich, aufgrund eines Pragmatismus und Notwendigkeit, aber auch einer starken einen starken Bezug auf Familie und Gemeinschaft, also im Sinne von einem starken Gedankens von Solidarität oder Solidargemeinschaft tatsächlich. Also das heißt, wo nicht individuelle Selbstverwirklichung im Vordergrund stand und eben ein sozusagen Lebensweg oder ein Lebensstil, der vor allem auf Autonomie und eben Selbstverwirklichung orientiert ist, sondern ein Lebensstil, der versteht, wie wichtig Sorgearbeit, Familienarbeit oder welche Notwendigkeiten im Alltag bestehen und dass alle daran partizipieren müssen. Und in diesem, diesem Milieu oder so, bei solchen Paaren, wo diese Wertigkeit sozusagen ähm, äh, stark ausgeprägt war, da war es eher so, dass Männlichkeit umgeschrieben werden konnte und ähm, es zu anderen tatsächlich auch Arbeitsarrangements im Alltag kam. Und dass das so ist, zeigt auch, dass sich etwas wandelt und auch ähm, feministische Kämpfe haben, aber auch, dass sich ähm, genau das viel am ähm, Aufbrechen ist und genau daran gilt es ja politisch auch anzuknüpfen. Ich würde kurz noch mal eine kleine Nachfrage stellen: Wie müssen wir uns dieses Milieu, das du eben beschrieben hast, vorstellen? Also welchen tät beruflichen Tätigkeiten äh, gehen die Menschen in diesem Milieu nach? Wer, wer ist das? Also in unserer Studie waren das ähm, ähm, mittlere Angestellte, also gar nicht so das ähm, Milieu der, ähm, der eben äh, akademischen Selbstverwirklichungsberufe, sondern eher zum Teil Beamte, Menschen in Sorgeberufen, ähm, Lehrer und LehrerInnen, ähm, wie gesagt, mittlere Angestellte, ähm, also Ach. dieses Spektrum an Berufen, also gar nicht die klassischen Arbeiter- äh, und Dienstleistungsberufe, ähm, oder klassischen Berufe aus dem Arbeitermilieu, was bei Frauen dann weibliche Dienstleistungsberufe einfacher wären und bei Männern sozusagen klassische männliche Handwerksberufe oder Arbeitsberufe, sondern eben eher das, dieses mittlere ähm, Spektrum von Angestellten ähm, und eben vielfach, wie gesagt, auch Sorgetätigkeiten. Ja, vielen Dank nochmal für die Präzisierung. Das heißt, in allen anderen Milieus war schon vor Corona, selbst wenn die Frau die Hauptverdienerin war, die Sorgearbeit trotzdem noch bei ihr. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Dafür kämpfen wir immer noch. Es gibt das Gender Pay Gap immer noch. Was müsste passieren, damit ein Umdenken in den Köpfen stattfindet, damit auch die reale Praxis der Verteilung von Sorgearbeit, von Pflege sich ändert? Also erstmal müsste tatsächlich etwas einsetzen noch viel, viel stärker, als es zu Beginn der Krise, als dieser Begriff des, der Systemrelevanz erfunden wurde und ähm, von bei Kunden geklatscht wurde, was wie wir wissen eine sehr ambivalente Form der Anerkennungszuweisung war, die aber trotzdem stattgefunden hat. Ähm, es müsste viel grundlegender verstanden werden. Also nochmal eine Einsicht, die ja viele auch sozialistische, feministische, sozialistische, marxistische Feministinnen formuliert haben, eine Einsicht in die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft organisiert ist, wie Produktion und Reproduktion miteinander zusammenhängen, welche große Bedeutung die vielfach nicht entlohnte oder sehr schlecht entlohnte Arbeit am Menschen, für eine Gesellschaft hat, wie sehr wir auf diese Arbeit angewiesen sind. Das wurde eigentlich im Kontext der Pandemie, gerade am Anfang, total sichtbar und total deutlich. Und da war auch ein Fenster der Erkenntnis. Diese Art, dieses Denken müsste viel grundsätzlicher in die Gesellschaft und ihre Organisation Eingang finden. Dazu gehört auch zu verstehen, auf welche Weise wie diese Arbeit gegenwärtig organisieren und welche Umstrukturierungen da drin stattgefunden haben in den letzten Dekaden. Das heißt, Sorgearbeit wurde ja, also wir haben es mit einem Wandel von Geschlechterverhältnissen zu tun. Frauen haben inzwischen Führungspositionen erreicht, sind in vielen Berufen vertreten, verdienen mehr. Viele Frauen sind überhaupt also haben Zugang zu Erwerbstätigkeit, Bildung etc. Also sozusagen der Geschlechterverhältnis hat sich seit den 1960er Jahren sehr drastisch geändert. Aber ähm, wir sehen eine Beharrlichkeit, einen Fortbestand der Geschlechterordnung. Und wir sehen, wenn man sich diese Sorgearbeit anguckt, dass Sorgearbeit reorganisiert wurde, neu organisiert wurde, aber vor allem zwischen Frauen neu umverteilt wurde. Und zwar entlang von Klasse und rassistischen Diskriminierungen. Ähm, und damit meine ich nicht nur die sozusagen exemplarisch dafür immer stehende illegalisierte. Migrantin, die ähm, Hausarbeit, ähm, die irregulär als Hausarbeiterin an, ähm, beschäftigt ist, sondern ich meine wirklich ähm, das Ganze, was ich schon angedeutet hatte zu Beginn, das ganze Spektrum an Tätigkeiten, die zunehmend mehr jetzt bis hin zu den ganzen Lieferdiensten, ähm, alles, was man äh, im Paket heutzutage bestellt, aber auch die ganzen Dienstleistungen, ganz, ganz einfachen Dienstleistungen, alles, was ausgelagert wurde. Und diese Tätigkeiten sind zum sehr großen Teil schlecht entlohnt und, ähm, und finden unter sehr prekären Be Arbeitsbedingungen statt also sich überhaupt diese art und weise wie unsere Gesellschaft organisiert ist vor augen zu führen und das heißt auch für eine reformierung oder eine neuordnung des feminismus ist das ganz zentral ne? weil die, sozusagen der liberale feminismus ja angestrebt hat okay Frauen sollen vor allem erwerbstätig sein und sollen vor allem ähm, äh, karriereorientiert äh, sich an dem ehemals männlichen modell, von Leistungen beruflich mehr Erfolg orientieren. Das ist aus meiner Sicht und vielen anderen der vollkommen falsche Weg. Stattdessen gilt es, sich genau diese Art der gesellschaftlichen Organisation anzugucken, die Art und Weise, wie dadurch gesellschaftliche Ungleichheiten vertieft und ständig wiederhergestellt werden, gesellschaftliche Differenzlinien und auf welche Weise das natürlich mit kapitalistischem ähm, äh, wertorientierten, mehrwertorientierten Wirtschaften zu tun hat und die Art und Weise, wie unsere Arbeitsalltage organisiert sind. Also wenn wir so viel arbeiten, wie wir arbeiten, dann ist klar, dass da kein Platz für Sorge ist. Ähm, und das heißt, es geht um ein grundsätzliches Verständnis dieser Zusammenhänge, die wir sichtbar machen müssen. Ähm, auch dazu sage ich gerne noch mehr auf Nachfrage, aber ich unterbreche mal meinen Monolog. <lacht> Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Das heißt, äh, du würdest sagen, wir hatten jetzt die letzte Folge auch mit äh, Fabio De Masi zu ähm, Reichtum umverteilen, auch in der Corona-Krise. Du würdest sagen, wir sollen nicht nur sozusagen den Reichtum umverteilen, sondern eben auch die Arbeit und insbesondere die Sorgearbeit. Und da haben wir das Problem, dass äh, ein Teil davon entlohnt ist, in der Pflege zum Beispiel, aber ein Teil davon eben auch unbezahlt zu Hause stattfindet. Das heißt, es gibt nicht den einen Knotenpunkt des Arbeitsplatzes, wo man Streik zum Beispiel organisieren kann, sondern die Arbeit ist so, liegt unter allem. Ähm, genau, ja. genau. Und, und die feministischen Analysen haben ja genau das gezeigt mit ihrem weiten Arbeitsbegriff und ihrer sehr genauen, ihrer, ihrem sehr genauen Sezieren, ihrer sehr genauen Analyse, wie Gesellschaft funktioniert und auf welche Tätigkeiten sie angewiesen ist. Und wir müssen uns genau diese Arbeiten, unterschiedlichen Arbeiten angucken, die Art und Weise, wie sie verteilt werden, welche Ungleichheiten sie herstellen. Ähm, wir müssen sie neu verteilen. Wir müssen zumindest darüber diskutieren, dass sie neu verteilt ähm, werden und äh, sozusagen darüber auch in eine ganz grundsätzliche Debatte über unser, unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaften kommen. Ähm, und weil du sagtest, Streik, also auch da sind ja die neuen feministischen Bewegungen, vor allem wenn die aus. Äh, den ähm, Blick in die zu den feministischen ähm, Kämpfen im globalen Süden richten, wo ja wirklich die interessantesten und größten feministischen Mobilisierungen stattfinden. Sie haben genau den, den, den Begriff des Streiks eigentlich aktualisiert und neue Formen des Streiks erfunden, die genau diese Form von Arbeiten, aber auch ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten und drängende Fragen unserer Gegenwart äh, miteinander ins Gespräch bringen. Dazu gehört ähm, die Frage von Extraktivismus, Gewalt in ganz unterschiedlichen Formen, und sozusagen ganz, in dem Sinne ganz unterschiedliche Formen und Weisen der Ausbeutung und ihrem Zusammenhang auch mit Geschlechterverhältnissen. Du hast eben die Gewalt äh, angesprochen. Es gab im Sommer auch eine ähm, Studie der TU München und des RWI Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung. Ähm, dies hat belegt, äh, dass rund 3% der Frauen in Deutschland zu Hause Opfer körperlicher Gewalt wurden und weitere 3,6% Prozent wurden von ihrem Partner vergewaltigt. In 6,5% aller Haushalte wurden Kinder gewalttätig bestraft. Und die Anfragen bei der Opferberatung Weißer Ring, ähm, bei Stalking-Opfern, bei häuslicher Gewalt sind auch dazu noch gestiegen. Was hätte anders gemacht werden müssen? Im Kontext der Pandemie meinst du? Mhm. Ähm, auch da eine feministische Perspektive <lacht> weiß, dass das Zuhause entromatisiert werden muss oder das Zuhause muss problematisiert werden. Als Ort der Ausbeutung, aber auch als Ort der Gewalt. Ich hatte das anfangs, glaube ich, angedeutet, ein bisschen diese Maßnahmen, die ergriffen wurden, gehen gewissermaßen davon aus, man kann einfach alles ins Zuhause verlagern, da wird sozusagen für alles gesorgt, ohne sich zu, die Frage zu stellen, wer sorgt da eigentlich für was und welche Sorgearrangements wurden durch diese ähm, Maßnahmen eigentlich unterbrochen? Was bedeutet das für eine Alltagsführung? Ähm, es besteht dabei auch bei diesen politischen Maßnahmen gewissermaßen die Fantasie. In diesem Zuhause gibt es eben diese Sorgearrangements, was idealtypisch vor Augen steht, ist natürlich die heterosexuelle, äh, ähm, gemeinsam äh, lebende, äh, monogame Kleinfamilie, die an ganz vielen Lebensrealitäten, also diese Idee, die an ganz vielen Lebensrealitäten und Lebensformen vollkommen vorbeigeht. Ähm, äh, WGs, unterschiedliche Beziehungskonstellationen, ähm, äh, Liebesbeziehungen, äh, auch nicht Liebesbeziehungen oder auch hetero-Liebesbeziehungen über verschiedene äh, Haushalte hinweg, ähm, der große Anteil von Single-Haushalten etc. Also dieses Zuhause ist für ganz viele nicht dieser romantische, sichere Ort. Und das ist der zweite Aspekt da drin, den du ähm, angesprochen hast, nämlich der, derjenige der Gewalt sondern es ist ein Ort, der für viele Gewalt bedeutet. Für Kinder, für Frauen, für Queers, für nicht ähm, den Normen entsprechend lebende Jugendliche etwa, die von ihren Eltern dafür sanktioniert werden, dass sie leben, wie sie leben wollen äh, und so weiter. Auch das wurde gewissermaßen nicht bedacht, wurde ganz schnell zur Sprache gebracht von den entsprechenden äh, Beratungs- und Expertinnenstellen und aus ähm, feministischer Perspektive. sind die Zahlen an Femiziden auch in Ländern des globalen Sü Südens im Kontext der ähm, Pandemie und der ähm, äh, verschiedenen Lockdowns drastisch gestiegen. Das ist hochdramatisch ähm, äh, und es wurde viel zu spät darauf reagiert. Also eigentlich müsste man, wenn man solche Maßnahmen des Rückzugs in das preußliche was es, ja ganz viele auch gar nicht haben, also die Möglichkeit, sich in ein ähm, häusliches zurückzuziehen, geflüchtete Menschen, obdachlose Menschen und so weiter. Aber wenn man das macht und auch einen, ein solches Zuhause zur Verfügung stellt, muss man sich bewusst werden, was dieses Zuhause für einen Ort für viele ist und muss entsprechende Rückzugsanlaufstellen, Fürsorgemaßnahmen und so weiter ergreifen, gerade weil wir wissen, wie unsichtbar diese Gewalt immer wieder ist und gemacht wird. Also das heißt, es muss Notfallprogramme geben, die genau auf diese Situation reagieren und die hat, haben hier viel zu wenig stattgefunden. Ja, Frauenhäuser sind auch sehr schlecht, auch schon vor der Pandemie finanziert gewesen, ähm, aber ja, andere Branchen haben sehr viel Geld eingesteckt und da wurde eben gespart, sodass äh, Menschen, die Gewalt erfahren, eben gar keine Anlaufstellen mehr haben. Und auch da, entschuldige, wenn ich das ganz kurz sagen darf, noch, äh, weil du die Frauenhäuser thematisiert hattest, genau, also wir wissen... Also die Pandemie hat etwas sichtbar gemacht, was wir die ganze Zeit schon wussten. Also diese Frauenhäuser sind vollkommen, diese äh, äh, Zufluchtsorte äh, äh, vor häuslicher Gewalt sind vollkommen unterfinanziert, diese ganze Infrastruktur. Jetzt bricht alles sozusagen noch mehr an die Oberfläche, aber die, es werden keine Konsequenzen bisher daraus gezogen, die genau diese Strukturen sehr viel stärker ausbauen müssten, selbstverständlich. Du hast eben in deiner Antwort auch schon angesprochen, dass ähm, Familien äh, nicht unbedingt immer so aussehen, äh, dass es eine heterosexuelle Kleinfamilie mit, sage ich mal, zwei Kindern ist, sondern es gibt eben unterschiedliche Familienpartnerschaftsmodelle. Aber in den Maßnahmen, die wir ja ähm, äh, gesehen haben, da war dann immer sozusagen die Kernfamilie und die Kontaktbeschränkungen. Das hat sich so auf die Kernfamilie beschränkt. An Weihnachten war dann plötzlich so Blutsverwandtschaft äh, der Maßstab. Und, äh, wie konservativ ist eigentlich Deutschland im Hinblick auf die Familie, äh, allen Aktivismus von LGBTQ zum Trotz, den wir eigentlich seit Jahren haben und die da eigentlich massiv Aufklärungsarbeit betreiben, dass eben nicht alle Familien aus Mutter, Vater, Kind bestehen? Ja, also du sagst ja Stichwort Weihnachten gesagt. Ich habe wirklich, also ich meine, Kopfschütteln ist ja noch eine viel zu harmlose Reaktion auf diese, also auf die, auf die Ankündigung, was da kurz vor Weihnachten gesagt wurde, also dass tatsächlich bestimmt wurde, also nicht eine Zahl festgelegt wurde, so viele Leute kann man sehen oder ist ratsam zu sehen, sondern tatsächlich sehen. <lacht> und genau wie du gesagt hast, die, sozusagen alles, was an Kritik vorgebracht wurde, an dieser dominanten Lebensform, nicht nur die Art und Weise, wie sie funktioniert, sondern auch, was sie für, was sie alles bedeutet an Repressionen, an Gewalterfahrungen und so weiter. Nicht in allen Fällen natürlich, aber was ich bedeuten kann, wurde vollkommen außer Acht gelassen. Das fand ich wirklich frappant. Bei dieser Weihnachts Ankündigung wurde das ja tatsächlich sehr sichtbar und deutlich und explizit. Bei dieser anderen Frage des, der Verlagerung des, ins Zuhause ist es ja eher implizit. Also sind eher Bilder, die da aufgerufen werden, bestimmte Vorstellungen, die diese Politik leiten weil natürlich nicht gesagt wurde, zieht euch in eure heterosexuelle Kleinfamilie zurecht, sondern sozusagen das Zuhause, aber in der Annahme, dass das zu Hause auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert ist und nicht sozusagen den Blick zu nehmen, auf welche Weise dieser Haushalt auch eigentlich hergestellt wird und welche vielen, vielen anderen ähm, ähm, Formen des Lebens und des Liebens äh, eigentlich existieren. Menschen natürlich, die anders leben, also die auch nicht in einer festen oder monogamen Beziehungen ähm, leben oder die sich Intimität anders organisieren, zum Beispiel über Dating, über Online-Communities, ähm, über, ähm, Online über ähm, verschiedene ähm, Partys, möglicherweise hex partys oder andere, äh, und die ihre Sorge organisieren über Freundinnenschaften und über verschiedene Haushalte hinweg. Sie waren natürlich durch die Pandemie und sind in der Pandemie vor ganz anderen und besonderen Herausforderungen nochmal gestellt ähm, und müssen sozusagen sind gezwungen da darin, andere Wege zu finden. Ich ähm, also, um nochmal eine LGBTQ und auch queere Perspektive da nochmal stärker einzuziehen, wo ich leider auch, also, oder was heißt leider, also es gibt einfach noch viel kompetentere Gesprächspartnerinnen zu diesem Thema, aber ich fand aus den Diskussionen und Gesprächen ähm, hier wichtig, auch nochmal zu, zu sehen: naja, es gibt auch. Viele Erfahrungen und Wissen aus queeren Kämpfen, zum Beispiel aus dem Kontext des Aids-Aktivismus, also diese Frage, wie leben wir zusammen und bleiben sicher, ähm, die zum Teil zumindest jetzt fruchtbar gemacht werden können und fruchtbar, fruchtbarer gemacht werden könnten im Kontext der jetzigen Pandemie, auch wenn natürlich die, das Virus, mit dem wir jetzt zu tun haben, nochmal anders übertragen wird und deshalb auch andere politische Maßnahmen nach sich zieht und andere Fragen aufwirft, zum Beispiel nach Intimität, Zusammensein äh, und so weiter, ähm, vor der wir, vor die das. wir uns ähm, gestellt sehen. Du leitest immer perfekt zu meiner nächsten Frage über. Die ist nämlich, ähm, ja, wir haben normalerweise so Apps wie Tinder, OKCupid okay oder Grinder. Das heißt, man kann sich eigentlich relativ leicht über Online-Dating auch ähm, Dates oder Partnerschaften oder sexuelle Beziehungen organisieren. Und in der Pandemie ist das jetzt durch die Regelungen komplett weggebrochen. Was sagst du als Soziologin? Wird in der Pandemie weniger gevögelt? Wahrscheinlich. Obwohl äh, statistisch quantitativ weiß ich gar nicht. Das, äh, da traue ich mich nicht zu, zu sagen. Also, also ich meine, die Vermutung ist, <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es in den Haushalten ist, ob die ähm, Intensivität, also sozusagen von zusammenlebenden äh, Paaren äh, oder, oder Menschen, die zusammenleben und Sexualität äh, praktizieren, ob die Wahrscheinlich haben die weniger Sex, weil wenn man immer miteinander zusammen ist, ist, ist, ist vielleicht gibt es da so Wellen. Aber genau, also das, ich, ich traue mich dazu, äh, nicht wirklich was zu sagen, ich kenne auch keine Studien dazu. Auf jeden Fall ist natürlich diese Art der Intimität, die du gerade angesprochen hast, die über Apps, Tinder etc. Ähm, organisiert ist und Sexualität, die ähm, andere... Ähm, sich andere Wege bahnt oder wo die Kontaktaufnahme anders vermittelt ist im öffentlichen Raum oder über Apps oder so, sehr, sehr schwierig gemacht. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt ändert mit den Schnelltests. Also ob man sozusagen sich verabredet, beide machen einen Schnelltest und dass das wieder etwas eröffnet oder möglich macht. Ich würde davon ausgehen, dass das im letzten Jahr sich stark eingeschränkt hat, gerade weil man auch nicht wusste, mit wem man verkehrt und weil wahrscheinlich viele versucht haben, sich äh, an die Maßgebung, an die, an, das Wort? Also an die ähm, Vorgaben zu halten und ihre, ihre privaten Kontakte zu limitieren und zu beschränken auf Menschen, die sie, mit denen sie ohnehin sehr eng verkehren. Du hast gesagt, es gibt noch keine Studien dazu. Wie ich kenne sie wie zumindest nicht. Genau, oder sie, sie sind uns jetzt gerade nicht bekannt. Ähm, wie würdest du aber im Allgemeinen sagen, oder kannst du was darüber sagen, wie sich Partnerschaften in der Corona-Krise verändert haben? Außer jetzt die Gewaltaspekte und die Sorgearbeitsaspekte, die wir schon angesprochen haben. Ähm, auch dazu habe ich zu wenig empirisches Material, als dass ich wirklich also, repräsentativ schon gar nicht oder fundierte Aussagen machen könnte. Ich würde aber gerne eine, einen kleinen Spotlight werfen aus der Studie, die wir gemacht haben. Also ich mit meinem Team, Zusammen mit Lilian Himmler und Bea Ricke. Wir haben Interviews sehr früh schon erhoben, also im März und April letzten Jahres. Da ging es genau um die Reorganisation des Privaten und die Frage, was passiert eigentlich vor allem. Wir haben uns da konzentriert, vor allem auf mehrköpfige Haushalte, gerade weil wir auch diese Frage der Sorgearbeit in den Blick nehmen wollten. Und was da sichtbar wurde, das würde ich gerne nochmal eben hier kurz benennen, ist das in den ersten Wochen, dass es wirklich einen zeitlichen Verlauf gab. In den ersten Wochen waren sehr viele Interviews sehr, sehr positiv. Das hat uns sehr überrascht, weil viele die den Lockdown und die Pandemie am Anfang als Aussetzen dieses neoliberalen Ausnahmezustands, in dem wir so Leben empfunden haben, also das ständige Geräne, das ständige Unterdrucksein, der durchorganisierte Alltag mit allen seinen Verpflichtungen, die er so mit sich bringt und dass es in den ersten Wochen wirklich so ein starkes Mal wieder Zeit füreinander haben, äh, sich ein Stück weit zurückziehen, sich an, intensiver und anders mit den Kids vielleicht zu beschäftigen, äh, Zeit in der Partnerschaft zu haben durch das Homeoffice möglicherweise etwas durch, also wenn man dann Homeoffice hat, das haben wir auch schon gesagt, dass ist das ein nur für ganz bestimmte Berufe geht, vor allem aus der Mittelschicht, aber sozusagen diejenigen, die im Homeoffice arbeiten, möglicherweise etwas von dem beruflichen Alltag des Partners oder der Partnerin mitbekommen haben. Also das ist am Anfang wirklich so eine Art von Zunahme von mehr, auch unter Geschwistern gab, unter Familienmitgliedern und so. Worauf ich da hin will damit, was ich sage, ich hatte ja jetzt vorhin ja schon angedeutet, dass wir uns mehr nicht nur über Sorge auch, sondern über Zeit verständigen müssen. Also wofür ist eigentlich Zeit in unserer Gesellschaft? Wie wird die geschaffen? Und plötzlich war Zeit da und die wurde erlebt und gelebt. Das hat sich natürlich sofort geändert, als klar wurde, nach zwei, drei Wochen, die also in den Interviews, die sind ziemlich genau nach drei Wochen gekippt, die späteren Interviews hatten einen ganz anderen Ton und sind total in, Über, in Überlastung, Überforderung und so weiter umgeschlagen. Ähm, äh, als klar wurde, ach so, wir sollen unser normales Leben weiterleben, aber alles von zu Hause machen. Das heißt, das ganze berufliche Leben soll jetzt am Computer stattfinden für diejenigen im Homeoffice mit den entsprechenden Belastungen. Die anderen, äh, die das nicht machen, gehen zur Arbeit, sind äh, sozusagen viel stärker, ähm, äh, auch dem Risiko der, des Ansteckens ausgesetzt sind, von, äh, sind ebenfalls von viel, mit viel größeren Fragen der Alltagsorganisation befasst. Ähm, die ganze Sorgearbeit im äh, Zuhause, Kita, Homeschooling, wir hatten das alles schon gesagt. Also als diese ganzen, als bewusst wurde, ach, es soll alles weiter so funktionieren wie bisher. Es ist gar nicht ein grundsätzliches Nachdenken über die Gesellschaft oder so führte es zu immensem Stress und zu immensen Belastungen, eben zu diesen ungleichen Verteilungen, die wir zu Beginn unseres Gesprächs thematisiert haben. Ähm, äh, Partnerschaften sind unseren Daten zufolge sehr belastet. Es gibt unterschiedliche Strategien der Bewältigung, der Konfliktbewältigung. Ähm, viele auch so ein bisschen auf Hold, Ausnahmesituation, so ist es jetzt. Das Problem ist natürlich, dass diese Ausnahmesituationen sehr lang ist. Und äh, was das für Partnerschaften langfristig bedeutet, bedeutet hat, werden wir in ein paar Jahren erfahren, wenn uns andere Daten vorliegen. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Ich möchte gern äh, ein Statement, das ist keine richtige Frage, aber ein Statement, das ähm, auf Facebook unter den Livestream gepostet wurde, dem kurz Raum geben, Es ist ein Statement von Katja und sie schreibt, ich muss seit einem Jahr drei Kinder unterrichten. Mein Partner arbeitet im Schichtdienst, so dass dadurch zwangsläufig oft das Meister an mir hängen bleibt. Es bleibt kaum Zeit und Luft, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Meine eigenen ehrenamtlichen Arbeiten fallen ohnehin flach durch den Lockdown. So bin ich nun reduziert auf Kinder und Haushalt. Es ist keine Frage, aber ich möchte daran eine Frage anschließen und zwar welche politischen, gesellschaftlichen Eingriffsmöglichkeiten haben wir als Feministinnen derzeit? Was würdest du sagen? Wo müssen wir ansetzen? Was sind die Kämpfe, die wir führen müssen? Ähm, ich sage da gerne was zu, ich würde aber gerne noch ganz kurz was zu diesem Statement sagen und mich bedanken dafür, weil das auch nochmal sehr finde ich plakativ ist und auch nochmal eine bestimmte ja auch feministische Frage aufwirft nämlich diese starke aufs Häusliche bezogen sein, ne? also diese äh, Sorgearbeit aber auch aufs Häusliche und auf das familiäre zurückgeworfen sein oder so, was natürlich vor dem historischen Hintergrund der Kämpfe, feministischen Kämpfe, die wir geführt haben, ich mache jetzt mal so ein großes Wir, äh, eine total problematische Situation ist, ähm, die eben, vor der wir, vor der viele sich gerade sehen und die, ähm, vor der wir uns fragen, was das eigentlich bedeutet. Also es sind ja bisher auch nur Mutmaßungen, die ich angestellt habe oder die wir gemeinsam anstellen können, was das für äh, Verfolgen haben wird. Ähm, du hast gefragt nach feministischen Handlungsmöglichkeiten und genau, dann verlasse ich jetzt mal die Rolle der Wissenschaftlerin und ähm, äh, spreche eher als Aktivistin. Ähm, ich finde, äh, äh, ich hatte es auch schon angedeutet, so ein bisschen aus dem globalen Süden lernen, wo glaube ich gerade die ähm, interessantesten feministischen Mobilisierungen stattfinden. Ich habe gemeinsam mit Alex Wischniewski ähm, für die Rosalux ein, eine feministische Agenda übersetzen dürfen. Crack up heißt die ja eine feministische Agenda für die Postpandemie auf rosalux.de. Ähm, ich finde, was da sichtbar wird, ist, dass, dass die Herausforderung jetzt darin besteht, all diese Dinge, die ich jetzt versucht habe zu thematisieren und darüber hinausgehende Fragen miteinander ins Gespräch zu bringen. Also das, die feministische Frage darauf zu reduzieren, oh Frauen machen mehr Hausarbeit, jetzt, ist eine total kurzsichtige Frage, ähm, sondern sich wirklich sozusagen die grundlegende gesellschaftliche Frage oder Fragen, die darunter liegen, zu stellen, vorzulegen und darauf feministische Antworten zu finden. Und das bedeutet auch konkret, äh, ganz unterschiedliche Kämpfe zu verbinden. Das sind Kämpfe, um Sorge, das sind Kämpfe um Zeit, das sind Kämpfe gegen Gewalt, gegen die Prekarisierung unseres Lebens, das sind Kämpfe gegen Extraktivismus ähm, und auch zum Beispiel um die Frage von Schulden. Ähm, es gab äh, in, diesem, äh, in, in, dem, in der Agenda gibt es einen Sozusagen polemischen, eine polemische Zwischenüberschrift, die heißt Die Quarantäne auf das Finanzsystem ausdehnen. Und darunter gibt es wird zitiert aus einem, wie sagt man, einem, einem Schild, das auf einer Demo gezeigt wurde, darauf steht, die Schulden habt ihr bei uns. Und das ist die, die, die Perspektive, die eigentlich aus dieser feministischen ähm, ähm, Analyse, die ich versucht habe, mit zu unterfüttern, folgt. Also äh, wer trägt eigentlich gerade die Kosten der Pandemie und was bedeutet das für die Zukunft? Also wir müssen uns mit den Kosten der Pandemie beschäftigen. Wir sehen, wir wissen aus Zahlen, dass... Äh, Reiche im Kontext, in, im letzten Jahr noch reicher geworden sind, als sie es vorher waren. Äh, und sozusagen die, die, die Schere extrem auseinandergegangen ist, und natürlich in der globalen Perspektive sich unglaublich drastische Bilder zeigen, was diese Pandemie für wen bedeutet und nicht nur jetzt, sondern auch in den kommenden Jahren. Das heißt, diese Fragen müssen wir sehr umgreifend ähm, verbinden und die Frage der Schulden hängt damit auch zusammen, ne? weil man natürlich, wenn eine Wirtschaftskrise jetzt kommen wird, sich verschärfen wird und so weiter, wird es in, viel in vieler Hinsicht über Schulden gelöst werden, über Schulden auch von Privathaushalten. Und das ist etwas, was eigentlich nicht sein darf. Also das heißt, die Frage der Schulden zu problematisieren, es geht natürlich darum, das Gesundheitssystem, die ganze Frage des Gesundheitssystems auf die Agenda zu bringen, auch aus feministischer Perspektive. Also das heißt, die Frage der Versorgung, Versorgung, der Entlohnung, die wir adressiert haben, der Ökonomisierung von Gesundheit, wie sie in den letzten Dekaden stattgefunden hat und auch das Klassensystem unseres, also das zugrunde liegende Klassensystem unseres aktuellen Gesundheitssystems. Das sehen wir hier, aber das sehen wir in ganz unterschiedlichen Kontexten. Das sind fundamentale feministische Fragen tatsächlich aus meiner Perspektive. Wir müssen weiterhin das ähm, Zuhause problematisieren als Ort der Gewalt, aber auch als Ort der, der Ausbeutung. Und damit meine ich nicht nur der Ausbeutung der unentlohnten Hausarbeit, wie wir sie jetzt vielfach gesprochen haben, sondern auch im weiteren Sinne der Ausbeutung. Also äh, ich glaube, dass durch diese ganze Digitalisierung so viel sie uns auch ermöglicht, das jetzt gerade zum Beispiel oder feministische Zusammenschlüsse, translokale Zusammenschlüsse und so weiter über, über die neuen Medien. Wir lernen viel, aber dass die ganze Digitalisierung und Homeoffice etc. wird aus meiner Perspektive ganz sicher zu neuen Formen der Ausbeutung finden. Dass weitere Risiken auf Arbeitnehmer und Nehmerinnen verlagert werden, Kosten gespart werden und so weiter, weil man ja alles von zu Hause so nebenher machen kann und die Ressourcen dann auch zunehmend selber bereitstellen muss. Also auch das müssen wir. Einen Blick haben und die feministische Perspektive weiß schon immer, dass es zu Hause ein Ort der Ausbeutung ist. Also da gilt es, glaube ich, eine verschärfte Sensibilität zu haben für das, in welcher Weise sich die Arbeitswelt auch in Zukunft verändern wird. Ähm, damit zusammenhängt, und das haben wir lief durch, durchlaufend durch unser Gespräch, die Frage der Arbeit. Welche Arbeit ist notwendig? Wie wird Arbeit organisiert, wie wird Arbeit verteilt, entlang von welchen Linien? Was heißt das für soziale Ungleichheiten und für die Frage der Pandemie? Wir wissen, das Virus trifft uns alle gleich, die Pandemie aber nicht. Und auch das Virus trifft uns nicht alle gleich. Also wir wissen, es gibt unterschiedliche Risikogruppen. Es gibt Menschen, die dem Risiko viel stärker aus, ausgesetzt sind. Es gibt Menschen, die anderen ein anderes Risiko tragen. Aber erstmal haben wir potenziell alle die Möglichkeit, uns anzustecken. Aber die Folgen der Krise sind drastisch ungleiche. Ich glaube aber, dass es für eine feministische Perspektive trotzdem wichtig ist, diese Differenzen zu benennen, zu beleuchten und die Zusammenhänge darin trotzdem sichtbar zu machen. Das heißt, eine gemeinsame feministische Agenda zu formulieren, im Wissen, dass es ein, eine spezifische gesellschaftliche Organisation ist, die uns auf bestimmte Art und Weise miteinander in Verbindung setzt. Und zwar in der Art und Weise, wie sie auch Ungleichheiten und Differenzen darin schafft. Was aber gerade heißt, dass wir sozusagen gemeinsame Kämpfe entwickeln müssen, um diese Ungleichheiten und Differenzen zu überwinden oder diese Differenzen nicht weiter zu vertiefen und damit der Logik der Herrschaft folgen, gewissermaßen. Und ein letzter Punkt, und das ist, glaube ich, für die feministische Politik auch immer wichtig, ist eine Frage, der ein Blick auf die Praxen, Community-Praxen, Sorgepraxen und so weiter, die jetzt erfunden wurden, die jetzt verstärkt wurden. Auch da wieder lohnt ein Blick in den globalen Süden, aber auch hier verschiedene Nachbarschafts-Communities äh, und so weiter. Also es werden viele Dinge erprobt, die es lohnt, sich auszubauen und die, äh, die sich lohnt, auszubauen und die auch als Ausgangspunkt der Erfahrung genutzt werden können, um eine andere Gesellschaft zu denken. Das wäre, glaube ich, nochmal eine vielleicht optimistischere Perspektive, die aber nur gelingt in einer radikalen Kritik der Gesellschaft, wie sie uns gegenwärtig vorliegt und in der Weise, in der wir in diese eingewoben sind und die Geschlechterverhältnisse darin verankert sind. Danke, das war ein super Schlusswort. Jeder Klassenkampf muss feministisch bleiben. Wir bleiben mutig und radikal und kritisch gegenüber den Verhältnissen. Tragt gerne dazu bei, teilt das Video, das bleibt auf YouTube, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt es mit euren Freundinnen und sprecht über das Thema. Nächste Woche Dienstag sind wir um 19 Uhr wieder für euch da. Bis dahin, tschüss. Und danke an Sarah Speck, dass sie da war und uns Rede und Antwort gestanden hat. Danke dir für die Fragen und das Gespräch.